Heute sollte es auf unserer Demo in Fürchshafen und Klimagerechtigkeit gehen. Also darum, dass wir bei der Lösung der Klimakrise nicht nur aus unserem Ego heraus, sondern fair für die ganze Welt handeln müssen. Was bedeutet Klimagerechtigkeit? Obwohl Deutschland als Industrieland zu denjenigen Ländern gehört, die mit am stärksten für die Krise verantwortlich sind, leiden vor allem andere darunter. Entwicklungsländer sind mit am meisten betroffen. In erster Linie im globalen Süden. Damit wir die Krise also fair lösen, müssen wir die, die am wenigsten dafür können und am stärksten leiden, besonders unterstützen. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass ein Land wie Deutschland deutlich früher Treibhausgasneutralität erreichen muss. Zusammen mit Expertinnen fordern wir dies für das Jahr 2035. Außerdem muss ein reiches Land wie wir es sind, die am stärksten leidenden massiv beim Stoppen ihrer Emissionen und bei der Klimaanpassung unterstützen. Das verstehen wir unter Klimagerechtigkeit. Wie können wir Klimagerechtigkeit erlangen? Der Schlüssel, um weltweite Klimagerechtigkeit zu erreichen, ist weltweite Solidarität. Wenn wir das Prinzip der Solidarität nicht an Grenzen aufhören lassen und global solidarisch zusammenkämpfen lassen, haben wir eine Chance, den menschengemachten Klimawandel einzudämmen. Die heutige Demo haben wir wegen dem Coronavirus abgewandt. Es ist wichtig und schön zu sehen, dass eine Krise wie eine Krise behandelt wird und auch ernst genommen wird. Wir unterstützen die Handlungsbereitschaft, sowohl in der Regierung als auch in der Gesellschaft. Wir hoffen außerdem, dass durch die Verlangsamung des öffentlichen Lebens Zeit entsteht, zu reflektieren und als Gesellschaft darüber nachzudenken, was wir als nächstes für die Klimakrise tun. Können. Danke, dass du beim Netzstreik mitgemacht hast. Netzstreik für Klima!